Es gibt viele verschiedene Arten von Kochlöffeln aus verschiedenen Materialien wie Holz, Edelstahl, Silikon und Kunststoff. Der beste Kochlöffel hängt von persönlichen Vorlieben ab, sowie von der Art des Kochens und der Art der verwendeten Töpfe und Pfannen. Einige bevorzugen Kochlöffel aus Holz, da sie langlebig und hitzebeständig sind und keine Kratzer auf beschichteten Pfannen hinterlassen. Andere bevorzugen Silikonkochlöffel, da sie hygienischer und leichter zu reinigen sind und eine höhere Hitzebeständigkeit aufweisen. Edelstahlkochlöffel können ebenfalls eine gute Option sein, da sie langlebig und leicht zu reinigen sind und sich für das Rühren von schweren Soßen und Suppen eignen. Es ist auch wichtig, die Größe und Form des Kochlöffels zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass er gut in der Hand liegt und sich für die gewünschte Art des Kochens eignet.